Dann geht es hier pünktlich im Programm weiter und zwar jetzt erfahren wir, wie diese ganzen tollen Drohendaten denn überhaupt in unser GIS reinkommen und dafür haben wir Robert Robert Klemm von der Wag Group. Danke. Ja, ich halte heute ein spannendes Thema über Oden Dronen Map. Letztes Jahr auf der Forskips gab es leider nur einen kleinen Lightning Talk zu diesem Thema. Ich habe mir das letztes Jahr mal angeguckt dachte, oh cool, da könnte man bestimmt noch ein bisschen mehr machen. Und kommen jetzt mit, äh, mit dieser Fragestellung, äh, wie kommen denn Drohnenbilddaten mit Hilfe von OpenTronMap Web ins WebGIS? Ähm, und möchte euch kurz mal zeigen, wie man äh, mit prozessierten Daten ähm, ähm, ein kleines WebGIS bauen kann, mit einfachen Open-Source-Mitteln und äh, quasi das auch auf verschiedenen Clients zum Laufen bekommt. Ja, äh, kurz zu mir. Ähm, ja, mein Name ist Robert Klemm, arbeite bei der Werkhoop, komme aus Berlin, habe auch da studiert, ähm, bin auch seit mehreren Jahren auch schon in der OSM-Welt tätig ähm, und momentan arbeite ich bei der Werkhoop als äh, MapBender-Entwickler, bin aber auch gleichzeitig für das Routing zuständig und äh, letzter Zeit auch äh, für den OSM-Demo-Style, der auch in letzter Zeit auch in der Wochennotiz drin war. Ähm, den habe ich quasi äh, überarbeitet und habe quasi auch den weiterentwickelt. Ein kurzer Werbeblock eben zu meiner Firma. Ich arbeite eben wie gesagt bei der Wehrgroup. Äh, Hauptsitz ist quasi in, in Bonn. Ähm, die Wehrgroup ist quasi eine Dienstleistungssoftware, äh, Dienstleistungsunternehmen, die quasi äh, ein Komplettpaket von Installation bis zum WebGIS anbietet. Aber wir bieten natürlich auch Entwickl entwicklungsbasierte Lösungen an. Ja, wie, wie gesagt, ähm, ich komme aus Berlin. Wir haben eine Zweigstelle in Berlin, Hauptsitz ist in Bonn und haben noch eine Zweigstelle in Freiburg. Und momentan sind am Standort insgesamt bei den 43 Mitarbeitern. Ähm, Einnahmen habe ich schon erwähnt. Ich glaube, äh, Mabender ist kein Unbekannter in der Open-Source-Welt. Ähm, das ist ein Produkt von uns, was wir weiterentwickeln und auch entwickeln. Metador gehört auch dazu und seit neuestem äh, haben wir MOPS. Äh, MOPS ist quasi ein mobiles Offline-Maps äh, für, für, für den Client, mobilen Client-Markt gedacht. So, Werbeblock vorbei. Jetzt kurz äh, zu erklären, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, äh, was ich überhaupt als Grundlagen genutzt habe, wie ich das umgesetzt habe und natürlich zum Schluss ein paar Bilder, wie das überhaupt aussieht im WMS. Ja, ähm, in den letzten Jahren, ich glaube, das hat jeder auch mitbekommen, ähm, diese Drohnen, UAVs, äh, gab es ja einen großen Boom, die sind kleiner geworden, billiger. Jeder konnte sich das leisten, jeder wollte damit mal rumspielen. Ähm, aber gleichzeitig äh, durch diese neuen luftgestützten Sensorsysteme war auch die Möglichkeit da, neue Daten zu gewinnen. Schnell, kostengünstig und äh, für kleine Regionen konnte man eben sehr gute Bilddaten erzeugen. Ähm, natürlich gab es parallel auch äh, viele Open Source Tools, die äh, GDA ist eine davon, die quasi Bilddaten prozessieren ähm, und. Mein Augenmerk liegt eher mehr an dieser DOPS, also die, die digitalen Autofotos, und äh, habe mich dann ein bisschen Richtung Open drone Map fixiert. Und äh, meine Fragestellung ist eben: Kann ich mit Drohndaten, mit dem Open drone Map Tool, ein WebGIS erzeugen? Ja, kurz zu Open OpenDroneMap, äh, Open Drone Map, wie gesagt, ist eine Open Source Anwendung, eine große Community mittlerweile. Äh, 2014 gestartet, relativ jung noch. Damals mit dem Kommandozeilentool ODM. Und äh, dieses Kommandozeilentool quasi ist dafür da, fotogrammetische äh, Bilddaten zu verarbeiten. Also, das heißt, ich habe meine Rohbilddaten aus der Drohne, entzerre sie und kriege ein schönes, entzerrtes Luftbild raus. Und äh, natürlich kann dieses Open-Drone-Map-Tool also Open kann natürlich auch mehr, kann Geländemodelle erzeugen, Punktwolken erzeugen und verschiedene andere Sachen. Wird auch stetig weiterentwickelt. Vor kurzem gab es ein neue, äh, neues Release für, für das Web-ODM. Komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, Open -Map ist mittlerweile eine kleine Familie geworden. Ähm, ODM ist wie gesagt dieses Kommandozeilentool, was auf Python basiert. Äh, mittlerweile sind viele Plugins dazugekommen, wie zum Beispiel Web ODM, Node Cloud ODM, das ist relativ neu noch, und Python ODM. Also man sieht, es wird stetig weiterentwickelt und es werden viele neue Schnittstellen vorbereitet. Ja, groben Ganzen, man hat JPEGs, die äh, durch die Drohnenbilddaten aufgenommen wurden. Man hat äh, Bodenkontrollpunkte und ähm, demnächst auch wahrscheinlich auch ein GeoTiff, was man als Input Open Map geben kann. Und klassischerweise hat man dann eben diese Ausgabeformate, die Sie hier sehen. Digitale äh, Geländemodelle, äh, digitale äh, Oberflächenmodelle, Texturen. Und was mich natürlich interessiert, ist, was hier rot markiert ist, ein WM-Auto-Foto eben. So, kurz zu ODM. Also, ich habe jetzt ähm, mir mal zwei rausgepickt, die ich mal kurz erkläre. Ich habe kurz schon ODM erklärt. Es ist, wie gesagt, ein Kommandozeilen-Tool, wo wir einfach Prozesse wie GDAL einfach ähm, Prozesse ansteuern können und es fällt ein GeoTIFF raus. Wie gesagt, ist komplett in Python programmiert und man kann über Python eben das aufrufen. Das Web-ODM ist quasi ein Plugin, was oben noch drauf sitzt auf dem Kommandozeilentool und hat quasi eine grafische Oberfläche, wo für den User noch einfacher ähm, sim simuliert wird, dass zum Beispiel nicht simuliert, aber man kann eben Bilddaten hochladen auf einen Server, prozessieren lassen und lädt sich einfach die Assets, in dem Fall die ganzen Exportformate einfach runter und äh, kann die dann weiterverarbeiten. Der Vorteil ist bei Web-ODM, Dadurch, dass es mittlerweile auch mit Docker ausgeliefert wird, kann man verschiedene Instanzen aufsetzen und äh, auf verschiedenen Server auch auslagern. Das heißt, man kann das dezentral irgendwo auf den Server packen, kann ihn in Ruhe rechnen lassen und holt sich die Daten dann später zurück. Ja, ähm, die anderen, wie gesagt... Die die äh, anderen vier, äh, drei, Node ODM und Cloud ODM und Python ODM, wie gesagt, die sind neu dazugekommen, wollte ich jetzt aber im Vortrag nicht näher drauf eingehen. Kann man auf dieser Webseite, die Sie unten sehen, eben, äh, sich nochmal genauer belesen. Ist sehr gut dokumentiert. Genau, zu, wie habe ich da mein eigentlich das alles umgesetzt? Also grob, äh, ich habe für das Webinterface. MapBender benutzt, habe aber auch gleichzeitig einen Eingangsserver gehabt für WebODM, wo ich meine Rohbilddaten quasi importiert habe, habe die über Docker-Container, wie gesagt, WebODM wird über Docker ausgeliefert, prozessieren lassen, habe ein GeoTIFF und das GeoTIFF an sich habe ich dann wieder benutzt und habe quasi aus das GeoTIFF einen äh, WMS-Service äh, erzeugt. Das quasi mit QGIS und QGIS-Server. Sehr gut funktioniert und äh, dazu habe ich noch einen Map-Proxy dazwischen geschaltet. Ähm, und dieser Map-Proxy-Dienst hat quasi meine Schnittstelle nach außen äh, zu Mapbender eröffnet und habe es da eingebunden und habe quasi im Web gleich mein Ortofoto gehabt. Ja, vom Workflow. Also ganz, wie Sie hier sehen, ähm, Unsere Drohne, eine Phantom 3, die wir genutzt haben, wie gesagt, das war im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, haben wir äh, auf dem Campingplatz äh, bei Steckenheim in der Nähe von Sieg, äh, Hamm, Hamm in der Nähe, also bei Bonn, in, äh, haben wir die Erlaubnis bekommen, dass wir den Campingplatz eben abfliegen dürfen und, ähm, und durften dann quasi die Bilddaten auch damit prozessieren. Haben die dann später in, ähm, in WebODM quasi importiert, wie Sie hier sehen? Ähm, haben dann, man sieht, das sind 364 Bilder, ähm, haben die dann prozessieren lassen und haben gewartet, bis es fertig ist und haben uns die Ergebnisse dann angeguckt. Wenn wir zufriedenstellen, also das zufrieden waren, ähm, dann haben wir das quasi weiterverarbeitet. Das WebODM hat eine, eine grafische Oberfläche, wo man auch manuell die Parameter einstellen kann. Ja, ähm, dann, wenn es fertig prozessiert war, äh, konnte man sich über die Web-Oberfläche äh, die 2D-Daten angucken oder, was auch sehr schön ist, 3D-Daten, wie Sie unten sehen, über Cesium-Plugins, das wird quasi gleich mit in dieser Web-ODM mit ausgeliefert, konnte man äh, quasi das Bild dreidimensional drehen. Ich hoffe, das sieht man so einigermaßen. Ähm, und man kann, was Web ODM auch schon mitbringt, äh, Volumenberechnung machen. Also Objekte markieren und kann ähm, dann Volumen berechnen. Natürlich gibt es auch verschiedene äh, Features noch. Also wir können einen äh, Höhenprofilquerschnitt äh, uns anzeigen lassen, äh, wie er zum Beispiel das Gelände, wie das aussieht. Wie gesagt, dieses bietet noch mehr an, also viele Features. Zum Beispiel kann man das Höhenprofil in als CSV, las exportformat eben auch runterladen und weiterverarbeiten. Zum Schluss gibt es auch die Möglichkeit, dass man diese Punktwolke, die wir jetzt gerade gesehen haben, mit einer Textur, die Web ODM oder ODM automatisch mitprozessiert, die wird dann rübergelegt und dann sieht man auch schon dreidimensional entzerrt quasi das Gelände vom Campingplatz. Ja. Ich habe auf der Weboberfläche das GeoTiff runtergeladen und habe dann überlegt, ja gut, jetzt habe ich ein GeoTiff. Was mache ich jetzt damit? Dann habe ich mir QGIS genommen, in dem Fall QGIS 2.8 noch, weil ich einen alten Ubuntu Server noch hatte 16.04 und aus Performancegründen habe ich 2.8 und noch QGIS Server eine alte Version gehabt. Aber ich habe das nachgebaut mit QGIS 3 und in einer neueren Version geht das auch, habe aber mir das GeoTV reingeladen, habe mir das angeguckt und ähm, habe mir das angeschaut und habe dann gesagt, gut, das gefällt mir, ähm, möchte aber noch ein paar Bildpyramiden bauen. Entweder man macht das über Kugis, direkt über die äh, Tourleiste, aber man hat auch die Möglichkeit, über GDAL danach da nachzuarbeiten. Bildpyramiden macht dann Sinn, wenn wir einen WMS-Dienst haben, dass er die Zwischenstufen schneller zurückgibt aus Performancegründen. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, gefällt mir. Dann mache ich einen OWS-Server draus. Das geht ganz einfach über diese Projekteinstellung. Habe dann die, die wichtigsten Tools ausgefüllt, Felder. Und habe gesagt, gut, das gefällt mir. Habe das abgespeichert und äh, habe das quasi auf dem ähm, Serverpfad abgelegt. Dann habe ich mir das angeguckt in MapProxy. proxy Habe mir eine mapproxy proxy yaml zusammengestellt und... Ähm, wie man hier jetzt auch sieht, Das ist jetzt quasi äh, der Dienst, wo das drin läuft. Und ähm, ich habe mehr Proxy genutzt, eben weil Map Proxy zwischencached und ähm, hatte auch äh, Interesse daran. Naja, äh, man könnte es ja später verwenden, um das noch schneller eben zu prozessieren oder darzustellen. Ja, dann habe ich mir MapBender installiert. Äh, in dem Fall sogar MapBender äh, 218. 2.8 Beta 1, das ist quasi die neueste äh, mapbender version die vor wenigen Tagen äh, veröffentlicht wurde. Und habe quasi da über Datenquelle den WMS-URL eingebunden ähm, und habe mir das dann quasi eingerichtet. Und quick and dirty, habe das alles zusammengestellt und hatte dann zum Schluss quasi meinen WMS-Dienst komplett ähm, drin. In der Anwendung und konnte hier ganz ähm, gut navigieren und habe mir die, die Bilder eben angeguckt. Wie gesagt, ohne eine Zeile zu programmieren. Ja, dann dachte ich mir, cool, das funktioniert mit MapBender. Ja, wie sieht es aus, äh, weil wir jetzt ein neues Produkt haben, Mops, und mit OpenLayers 3 und Offline-Fähigkeit? Dann dachte ich mir, okay. WMS geht ja, es ist ja online, das kann ja alles so bleiben, aber wie sieht es aus mit GeoPackage? Dann habe ich mir ein GeoPackage quasi exportiert aus Kugis, in dem Fall auch über MapProxy auch, und habe dann gesagt, cool, das will ich mir mal angucken, und habe quasi über Mobs, über diese App, in dem Fall ist es OpenLayers 3, ähm, OpenLayers 4, Entschuldigung, äh, was im Hintergrund äh, läuft, habe mir dann das eingebunden und habe festgestellt, gut, das GeoPackage ist ungefähr 400 Megabyte äh, groß, lade ich mir runter und konnte mir das quasi offline auf mein Smartphone angucken. Ja, ja welche Vorteile? Jetzt habe ich euch zugeballert mit, was, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt ganz kurz noch mal die Vorteile. Ich fand ODM ganz cool, aus meiner Perspektive her. Es war sehr gut dokumentiert. Wir haben eine, es besitzt eine sehr große Community. Konnte eben auch Fragen. Ich wurde auch gleichzeitig, es wurde schnell zurückgeantwortet. Man kommt da schnell ins Gespräch. Es lässt sich sehr gut integrieren in bestehende GDIs. Ich konnte schnell einen Server aufsetzen, in dem Fall mit Docker. Und es ist kostenfrei gegenüber von anderen. Software-Stacks, zum Beispiel Agisoft, muss man natürlich was kaufen und für so eine kleine Sache wie, ich will ein Orthofoto generieren, fand ich quasi dieses Projekt sehr, sehr gut und ansprechend und wie gesagt, es ist leicht verständlich, leistungsfähig und äh, man kann quasi über diese Web-Oberfläche, was auch eine Rest-API-Schnittstelle mitbringt, konnte man auch darüber speichern. Genau, mein Fazit. Es lässt sich im WMS-Dienst umwandeln und hier nochmal die, die, die Sachen, die ich genutzt habe und ja, das war's. Vielen lieben Dank, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Du hast gesagt, dass man ähm, Volumenberechnungen machen kann, indem ja. man Objekte markiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das extrahiert die, die Objekte schon, dass die Objekte sind, oder muss man die Punkte jetzt alle anklicken, wenn man jetzt irgendwie also zum Beispiel ein Gebäude hat? Oder Genau, also erkennt, also durch die Objekterkennung, das sind ja Punktdaten, weiß er, dass das Objekt zusammenliegend ist und nimmt das quasi in die Volumenberechnung mit rein. Also, das sieht man jetzt schlecht hier auf dem Foto rechts, das sind alles Punktdaten. Also, was so griselig ist, das ist nicht ein Screenshot, was äh, blöd aussieht, nein, das sind alles Punktwolken. Und auf Grundlage dieser Punktwolken äh, wird das dann berechnet. Also, man setzt quasi dann einen Punkt an und dann versucht er quasi das selber nachzuziehen und auf Grundlage dieses Rechtecks äh, berechnet er das Volumen. Und noch eine zweite Frage zu Open-Drone-Map. Kann man sich Open-Drone-Map so ähnlich vorstellen wie Open-Street-Map, dass dort verschiedene Regionen, wo Leute schon mit Drohnen geflogen sind, dass man da Luftbilder zur Verfügung hat? Oder ist das eher so etwas, was man jetzt als... Einzelner nutzt, wenn man ein Projekt hat und man stellt das dort ein und zieht sich dann, lässt es dort prozessieren und zieht sich dann seine Sachen Sa ähm, dort wieder raus. Genau, es gibt ja, ich glaube das Projekt heißt anders. Es gibt noch das andere Projekt, wo äh, quasi Community-Leute ihre, ihre Drohndaten hochgeladen und dann kann man sich das runterladen. Ja. Open Map ist zu, ver äh, zu verstehen wie Kugels. Das ist ein Anwendungsbeispiel. Also man kann sich das nutzen, eine große Community im Hintergrund steht und man benutzt quasi Open Map nur zur Prozessierung viel Luftbilddaten. Man teilt aber nicht die Daten mit anderen. Nee. Ja. Also, okay. Das kann man natürlich machen. Ja, Aber ist nicht, nicht die Intention nicht. des Projektes. Genau, das, das ist, ist nicht, nicht äh, der Kernaufgabe. Genau. Alles klar, vielen Dank. Oben. Äh, was mich mal interessieren würde, wie war denn der eigentliche Drohnenflugprozess? Also ähm, muss man... Das irgendwie in einem speziellen Schema abfliegen oder fliegt man einfach irgendwie so ein bisschen wild durch die Gegend und die Software kapiert es später? Nee, in dem Fall, das, das, das habe ich äh, explizit ausgeklammert, weil diese Drohnenbefliegung, also macht die werkruf jetzt nicht. Wir sind eigentlich äh, dafür da, um die Daten zu prozessieren. Für die Machbarkeitsstudie haben wir das selber gemacht. Wir haben äh, eine, eine Software benutzt, äh, eine App-Software. Ähm, on a ne, Flight oder so ähnlich. Das heißt, man stellt sich äh, quasi in das Gebiet. Ähm, in dem Fall hat man Glück, dass die Drohne mit der, mit der App kompatibel ist und äh, man hat das Gebiet dann abgeklickt und er hat auf Grundlage des Gebietes die, die Flugbahn berechnet. Und in dem Fall, die, die App berechnet quasi einen Überlappungsbereich von 70 Prozent. Das heißt, die Flugbahnen sind sehr schmal gehalten. Hat aber einen sehr großen Vorteil, dass wir eine sehr hohe Überlappungssache haben, dass das Objekt aus verschiedenen Richtungen quasi fotografiert wird. Und somit ist quasi wie diese 3D-Sachen später zum großen Vorteil, dass das Objekt noch richtig erkannt wird für dieses, diese Polygone. Ja. ja, ich wollte noch fragen, für das bildbasierte automatische Auswerten der Drohnenbilder, da ist da auch eine freie Software verfügbar? oder? Wie bitte? Also diese Auswertung, die automatische Auswertung der Drohnenbilder, um jetzt halt daraus dann eine Punktwolke zu generieren und so weiter, mhm. braucht man ja structure äh, for motion software Ist das eine freie Software, die dahinter steckt? Ähm, ja, also wie mhm. gesagt, das ist alles in diesem äh, Paket mit drin Open mhm. dem Roadmap. Da kann man sich das, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Naja, also die, die Bilder müssen ja praktisch automatisch ausgewertet werden, dass ich praktisch aus mindestens zwei Bildern eine drei, dass ich aus mindestens zwei Bildern eine 3D-Punktwolke generieren genau. kann. Genau, das, das, ja, das, das, das macht das Produkt. Also der, der das ist also auch Open-Source. Das ist auch Open-Source, genau. Ja, gut. Also es sind verschiedene Open-Source-Bestandteile. Mhm. Also Cesium quasi, um später das interaktiv 3D darzustellen. Mhm. Ähm, genau und es äh, ist glaube ich eine Python Bibliothek, die im Hintergrund läuft mhm. und die quasi die, diese, diese äh, Vermaschung und diese, mhm. diese Punktwolken zusammenrechnet. Mhm. Und das macht mhm. das passiert in diesen in dem Fall in diesem Docker Container und mhm. diese Daten, die rausfallen, mhm. wenn sie das mhm. auf eigenen Server bauen, mhm. ist das alles ihres. Das kommt nicht irgendwo hin. Das bleibt mhm. alles quasi genau. innerhalb dieses Containers und mhm. genau. Okay, danke. Was ist dein Gesamtfazit, was den Aufwand angeht, also Zeit und so weiter, welche Mühe man sich damit macht? Macht man das mal so eben schnell oder muss man sich das ein bisschen überlegen, ob man insgesamt so von, von der Drohne, vom Flug bis zum Achso, Ach so, okay. ich wollte gerade nachfragen, von welchem Punkt. Also von der Drohnenbefliegung, also diese, allein diese Befliegung und die Planung, das ist ein Teil für sich. Also da muss man sich ein bisschen rumprobieren. Ich habe früher keine Drohne geflogen. Ich musste mich auch erstmal mit der Drohnensteuerung auseinandersetzen. Ähm, und natürlich sind auch ein paar Sachen schiefgelaufen. Äh, zum Beispiel ist die mal gegen Baum geflogen. Das kommt mal dazu. Ähm, aber im Groben Ganzen ähm, war es es machbar. Und äh, für mich jetzt als Fazit, ich habe mir meistens die Bilder genommen und habe die prozessiert. Und habe die für mich, weil ich jetzt schon ein bisschen Übung habe, innerhalb von nicht mal zwei Tagen. Es hängt natürlich davon ab, was für ein Server im Hintergrund ist, von den Ressourcen, wie schnell der ist. Aber innerhalb von zwei Tagen, jetzt so als Laie, wenn man das natürlich öfters macht und wenn einmal die GDI da ist, geht das natürlich viel schneller. Und das geht relativ schnell. Und man kriegt hochauflösende Bilder. Also man muss das ja immer in Betracht ziehen. Wartet man so lange, bis die Dops von anderen Dienstleistern da ankommen oder man fliegt einen kleinen Bereich ab und guckt sich das mal schnell an. Das ist natürlich was ganz anderes. Und da guckt natürlich die, das war quasi so das Anwendungsbeispiel. Du hast noch angesprochen, dass es ground control -Punkte gibt, die man auch verwenden muss für die Verarbeitung. Was ist das genau? Sind das, das sind einzelne Fotos oder Referenzpunkte? Das sind Referenzpunkte, genau. Ich bin da nicht näher darauf eingegangen. In dem Fall haben wir hier keine eingebaut. Ich gucke gerade, wo... Die Bodenkontrollpunkte, also Referenzpunkte, die kann, können zusätzlich noch aufgenommen werden. Also das heißt, in dem Fall, äh, Open Drone baut ein 3D-Modell in, quasi in seinen eigenen Raum auf. Anhand der GPS-Punkte, die in den Bilddaten gespeichert werden. Das macht ja die Drohne. Und äh, wenn man aber das noch genauer haben möchte, kann man Referenzpunkte aufnehmen, in dem Fall ein Gullideckel in dem Bereich, passt das ein und übergibt das quasi Open OpenDroneMap mit als Import. Das heißt, Open OpenDroneMap benutzt diese Referenzpunkte nochmal, benutzt die mit und nimmt sein 3D-Modell, genauso wie eine Georeferenzierung in ein Luftbild und zieht das nochmal äh, glatter oder äh, zieht das nochmal besser auf dann ist das, äh, man kann ja leicht versetzt haben durch die GPS, da kann ja einiges dazukommen und dann ist das noch lagetreuer. Das gehört zu, in den Prozess mit rein. Man muss es nicht machen, man kann es, um ein besseres Bild zu bekommen. Ja. Ich glaube, für eine Frage hätten wir noch Zeit. Dankeschön. Es sind eigentlich drei sehr, die Fragen, die sehr kurz beantwortet werden können. Zum einen die kann ich den Prozess verteilen auf mehrere Server? Hm. Kann ich Schrägbilder nehmen, die von zwei Meter Höhe oder sowas aufgenommen wurden und mit einer Orientierung versehen sind? Das geht. Also der, der berechnet, also ich fange mal mit dem Schrägbild an, äh, das macht er auch. Ähm, aber man muss eben mit abstrichen. Also er versucht ja quasi über diese Schrägaufnahmen, also es müssen auch mehrere Bilder sein, Überlappung. Mit einem Bild kommst du eben da nicht weit. Und dann versucht er quasi die Objekte zu erkennen und baut quasi dieses äh, Modell auf. Das würde funktionieren. Und welche Bodenauflösung hast du da auf deinem Beispiel? Ähm, auf dem Beispiel, das sind 0,4. Also das ist relativ hoch. Also das sieht man jetzt nicht, weil ich in, den, in der Auflösung Dadurch, dass es ein Geo-Package ist, ähm, habe ich das begrenzt. Also das Geo-Tiff geht natürlich weiter rein. Wie gesagt, um das noch besser auch hochauflösen zu bekommen, Bodenkontrollpunkte, Man muss mit Schrägbildaufnahmen bringt das dann auch nicht mehr viel, weil du ja auch ein bisschen ähm, durch die Verzerrung an der Seite, äh, spielen ja verschiedene Faktoren mit rein. Ich habe also oben Dronemap hat ein, ein, ein, ein großes Paket an Parameter, die man hochschrauben kann. Also man hat Stellschrauben und kann über Linsenparameter, kann man Verzerrungspunkte, also das geht in die vermessungstechnische Sache rein. Aber du hast sehr viele Möglichkeiten, um noch bessere Bildpunkte, also ein Bildergebnis zu bekommen, genau. Danke. Und also auf die Verteilung, das geht. Ähm, dafür gibt es quasi ähm, diese Cloud-Geschichte und da kannst du das mehr verteilen. Musst du aber online gucken in der Doku, da steht das allgemein nochmal drin. Wunderbar, vielen Dank für okay. den Talk und für die Fragen. Ein Runder Applaus. Danke.